Ich kann nicht mit meinem Namen eine SIM-Karte äh, mit Vertrag nehmen. Ich kann nicht einen Führerschein machen. Ich will einen Führerschein machen. Ich will einen Mensch mit wie andere Leute. Aber ich darf nicht machen. Zum Beispiel, ich würde einen Durchkurs machen. Ich kann nicht machen. Das Leben ist ein bisschen schwer und ein bisschen kompliziert. Ich weiß nicht warum. Es ist, weil das nicht mein Land ist. Ich habe das erste Mal habe ich hier gekommen, weil ich würde in Sicherheit bleiben hier. Ich werde...